In diesem Video geht es um Tree Testing. Mit Tree Testing können wir überprüfen, ob eine Informationsarchitektur, wie wir sie vielleicht im Rahmen eines Erstellprozesses ja, definiert haben, ob diese Struktur auch das liefert, was wir erreichen wollen, nämlich dass Nutzerinnen und Nutzer fähig sind, in ganz vielen Informationen auch die Informationen zu finden, die sie gerne haben möchten. Wo ist Tree Testing dementsprechend einzusortieren? Wenn wir uns nochmal den Prozess des Erstellens einer Informationsarchitektur ansehen, dann legen wir los mit dem Erfassen der ganzen Informationen, die mit zur Informationsarchitektur gehören. Dann gruppieren, strukturieren und benennen wir diese Informationen. Und ganz zum Schluss möchten wir auch evaluieren, ob denn diese ganzen Gruppierungen, Strukturierungen und Benennungen dann auch passen. Das heißt, hier ist dann auch der Tree-Test einzusortieren. Was ist der Tree-Test also? Der Tree-Test ist nichts anderes als eine Art der Überprüfung von den Gruppierungen und Benennungen, die wir zum Beispiel im Rahmen eines Card-Sortings erstellt haben. Das können aber auch andere ja, Arten von Workshops sein, in denen eine solche Informationsarchitektur initial entstanden ist. Man kann aber auch tatsächlich mit einem Tree-Test eine existierende Informationsarchitektur evaluieren, also eine bereits etablierte Informationsarchitektur, um zu überprüfen, ob sie auch immer noch den heutigen Anforderungen genügt und entspricht. Was ist das prinzipielle Konzept von einem Tree-Test? Beim Tree-Test bitten wir einfach nur Nutzerinnen nach bestimmten Informationen in der vielleicht noch unfertigen Informationsarchitektur zu suchen. Das heißt, wir legen Ihnen den aktuellen Stand der Informationsarchitektur vor. Wie gesagt, der kann noch unfertig sein, er kann aber auch bereits fertig sein. Und dann geben wir Ihnen Aufgaben dass sie halt bestimmte Informationen in dieser Informationsarchitektur finden sollen und wir wollen gern sehen, ob die Nutzerinnen und Nutzer diese Informationen auch finden. Gut, wie gehen wir an das Ganze heran? Wir starten zunächst einmal mit einem aktuellen Stand der Informationsarchitektur und das kann zum Beispiel der Stand sein, der aus einem Card-Sorting herauskommt. Und ich habe jetzt hier einfach mal den Stand mit aufgenommen, der aus dem Card-Sorting des entsprechenden Videos, also aus dem Card-Sorting-Video praktisch herausgekommen ist. Bei diesem Card-Sorting hatten wir die Inhalte, die typischen Inhalte eines Online-Shops irgendwie strukturiert und gruppiert und das Ergebnis war das folgende. Wir haben also festgestellt, wir haben bestimmte Informationen, die wir auf einer Home-Seite verorten würden. Wir haben bestimmte Informationen, die gehören alle zu den Produkten. Wir haben bestimmte Informationen, die gehören zum Konto der Nutzerinnen und Nutzer, bestimmte Informationen, die zu den Bestellungen gehören und auch bestimmte Shop-Infos. Und hier haben wir also einzelne Gruppen und die Frage ist jetzt, was müssen wir als erstes damit tun, um einen Tree-Test durchzuführen? Nun, wir müssen als erstes das erstellen, was dem Tree-Test unter anderem seinen Namen gegeben hat, nämlich einen Tree, also einen Baum. Und wie machen wir das? Um aus, diesem, aus diesen vielen Gruppen einen Baum zu erstellen, nehmen wir uns zuerst den identifizierten Bereich, der potenziell als Einstieg in alle möglichen Informationen dienen würde. Und das ist höchstwahrscheinlich hier die Home-Seite, die wir ja schon identifiziert haben, dass sie eben irgendwie die Suche und den Warenkorb enthält und wahrscheinlich eben auch den Einstieg dann in den gesamten Online-Shop darstellt. Was wir auch mit einsortieren in den Baum ist gleich die Dinge, die wir zu dieser Gruppierung praktisch dazu gewählt haben, nämlich hier die Suche und auch den Warenkorb. Das heißt, dass diese beiden Dinge bilden gleich erstmal Kindknoten des Ausgangsknotens, also des Wurzelknotens. Als nächstes sortieren wir in den Baum genau die anderen Gruppen ein, die wir auch noch gebildet haben. Und ich fange jetzt hier in dem Beispiel einfach mal mit dem, mit der Gruppe Produkte an. Diese Gruppe wird ebenfalls dann als Kind der Einstiegsseite mit einsortiert, auch wiederum mit ihren zusätzlichen Gruppenelementen, also mit den dazugehörigen Kindern. Das heißt, wir bilden hier eine entsprechend tiefe Baumstruktur, die hier jetzt schon eine Tiefe von drei Ebenen erreicht hat. Und das Gleiche machen wir letztendlich mit den anderen Gruppen, die wir identifiziert haben. Auch diese sortieren wir dann entsprechend als Untergruppen zu dem Wurzelknoten ein. Damit haben wir jetzt erstmal einen ersten Baum erstellt. Und in einem nächsten Schritt würden wir dann die Nutzerinnen und Nutzer prinzipiell bitten, nach Informationen in diesem Baum zu suchen. Aber wir haben hier noch eine Besonderheit. Es ist ja so, dass wenn Sie Nutzerinnen und Nutzer bitten, nach Informationen zu suchen und Sie wissen vielleicht nicht gleich, wo Sie diese Informationen finden, dann würden viele Nutzerinnen und Nutzer heutzutage zum Beispiel gleich als erstes die Suche verwenden. Und wir möchten aber wissen, ob denn die Begrifflichkeiten aus der Informationsarchitektur verstanden werden und nicht, ob die Nutzerinnen und Nutzer so schnell wie möglich eine Suche finden. Deswegen werfen wir aus dieser Informationsarchitektur bestimmte Elemente heraus, die den Nutzerinnen und Nutzern einen vereinfachten und direkteren Einstieg bieten würden, wie hier in diesem Fall dann die Suche. Das heißt, wir streichen aus diesem Baum die Suche raus und verkleinern damit den Baum, dass nur noch die Dinge drin sind, die tatsächlich hinsichtlich ihrer Benennung und Navigation dann später zur Navigation auf der Website oder innerhalb ja, des Online-Shops gehören würden. Nun kommt es zum Testen der Struktur. Wie machen wir das? Als erstes klappen wir diesen Baum komplett wieder ein. Das heißt, wir zeigen nur noch den Wurzelknoten des Baums an. Und dann stellen wir den Nutzerinnen und Nutzern Aufgaben. Ich habe jetzt hier mal eine Beispielaufgabe für den Onlineshop mitgebracht, nämlich zum Beispiel, wo könnten Sie einen defekten Artikel melden und zurückschicken? Das heißt, wir fragen die Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich nach einer möglichen Aufgabe, die sie zu erledigen haben mit dem Onlineshop und bitten Sie, um diese Aufgabe zu erledigen, mal nach den passenden Informationen zu suchen. Jetzt hoffen wir natürlich, dass die Nutzerinnen und Nutzer zunächst sagen: Ja, da muss ich wahrscheinlich erstmal auf der Startseite gucken und gucken mir an, was es da so alles gibt. Dann sehe ich, von da aus kann ich direkt zum Warenkorb, zu den Produkten, zu den Shop-Infos, zu zum Konto und zu den Bestellungen navigieren. Und da ich ja äh, wahrscheinlich äh, etwas zurückschicken will, was ich vorher bestellt habe, klicke ich potenziell auf den Bereich Bestellungen und dann hoffe ich mal, dass ich dort noch was finde. Und ja, ich würde jetzt mal vermuten, dass irgendwo im Bereich Reklamation dann das ist, was ich mir so vorstelle. Das heißt, wir haben Nutzerinnen und Nutzern tatsächlich einfach die Aufgabe gegeben, nach etwas in der Informationsarchitektur zu suchen, ohne direkt zu benennen, was sie suchen sollen. Und wir haben ihnen auch gar nicht gesagt, wie sie es in der Informationsarchitektur suchen sollen, sondern wir haben ihnen einfach nur eine Aufgabe gegeben, die mehr oder weniger aus der realen Welt herauswurzeln könnte. Und dann bitten wir die Nutzerinnen und Nutzer praktisch, diesen Baum selber aufzuklicken, um zu gucken, wo sie denn diese Informationen vermuten würden. Soviel erstmal zum groben Überblick oder zur groben Beschreibung. Schauen wir uns jetzt den Ablauf nochmal etwas genauer an und gehen in ein paar Details mehr rein. Prinzipiell, was wir als erstes machen müssen, ist natürlich, wir müssen Teilnehmende rekrutieren, Denn wir haben ja gerade festgestellt, wir müssen ja Nutzerinnen und Nutzer bitten, durch diese Informationsarchitektur durchzunavigieren und das können wir natürlich nur, wenn wir Nutzerinnen und Nutzer rekrutiert haben und das machen wir ähnlich wie beim Card-Sorting, indem wir also Nutzerinnen und Nutzer aus den potenziellen Nutzergruppen rekrutieren, aber ganz wichtig, es sollten hier keine Nutzerinnen und Nutzer sein, die in ihrer konkreten Person auch bereits am Card-Sorting beteiligt waren denn da sie am Kartoffeln beteiligt waren, sind sie in einer gewissen Weise vorgeprägt, haben vielleicht eigene Begriffe auch mit eingebracht und wüssten dementsprechend viel besser und viel schneller, wo sie die Informationen zu finden haben. Wir möchten ja wissen, ob es auch Nutzerinnen und Nutzern gelingt, Informationen zu finden, die halt die Struktur noch nicht kennen. Deswegen sollten es Nutzerinnen und Nutzer sein, die bei der Erstellung der Informationsarchitektur noch nicht dabei waren. Neben der Rekrutierung der Teilnehmenden müssen wir natürlich auch die Baumstruktur vorbereiten und erstellen und gegebenenfalls in ein Tool einpflegen. Es gibt hier nämlich eine ganze Menge Tools, mit denen man Tree-Tests machen kann. Die bieten es einem an, dass man eben dann diese Baumstruktur dort einpflegen kann und dass man dann mit Nutzerinnen und Nutzern durch diese Baumstruktur auf Basis von Aufgaben durchnavigieren kann. Und wir müssen die Aufgaben für die Teilnehmenden erarbeiten und festlegen, sodass wir dann mit den Nutzerinnen und Nutzern auch, ja, etwas zu tun haben, dass diese dann eben auch einige Aufgaben haben, die sie erledigen sollen. Das ist alles, was wir im Prinzip zur Vorbereitung brauchen. Dann geht es natürlich um die eigentliche Durchführung. Dort führen wir den eigentlichen Tree-Test durch. Und dafür müssen wir, wie wir das oft machen, wenn wir mit Nutzerinnen und Nutzern direkt zu tun haben, natürlich einige Dinge beachten. Als erstes ist es wichtig, dass man den Nutzerinnen und Nutzern den Ablauf erläutert. Das heißt, dass man ihnen erzählt, Sie bekommen jetzt als nächstes einen äh, Baum dargestellt, beziehungsweise einen Einstieg dargestellt für eine potenzielle neue Website oder wie auch immer. Also Sie skizzieren so ein bisschen den Kontext, in dem Sie das Ganze machen. Und dann skizzieren Sie auch noch, dass die Nutzerinnen und Nutzer demnächst Aufgaben dann bekommen werden, die Sie dann mithilfe dieser Struktur erledigen sollen. Das heißt, Sie sollen im Prinzip sagen, wo Sie denn potenziell diese Informationen finden, die nach denen in der Aufgabenstellung zum Beispiel gefragt ist oder ähm, die sie bräuchten, um halt diese Aufgabenstellung in irgendeiner Form zu erledigen. Das heißt, sie skizzieren grob, wie das Ganze abläuft, worum es geht, ohne jedoch irgendwelche Details zu den Aufgaben bereits zu benennen, denn sie möchten ja die Nutzerinnen und Nutzer nicht in irgendeiner Form vorprägen. Als nächstes erfassen Sie dann zudem zusätzlich noch demografische Daten, weil das ja manchmal ganz wichtig ist, um hinterher einschätzen zu können, ob die Nutzerinnen und Nutzer, die Sie jetzt dort rekrutiert haben, auch tatsächlich zu Ihren Nutzergruppen zählen. Oder vielleicht haben Sie ja sehr viele Nutzerinnen und Nutzer ähm, rekrutiert, sodass Sie dann halt auch vielleicht Untersuchungen bezüglich bestimmter demografischer Daten machen können. Dann bitten Sie die Nutzerinnen und Nutzer, die Aufgaben zu lösen, die Sie erstellt haben. Abschließend können Sie dann auch noch einen Fragebogen mit Verbesserungsvorschlägen ausfüllen lassen. Das bietet sich manchmal an, wenn halt Nutzerinnen und Nutzer ähm, ja Probleme finden, die, wo sie auch direkt eine Idee haben, Mensch, an anderer Stelle kenne ich das üblicherweise, dass das so und so gestaltet ist, Macht das doch auch so. Dann kann man gegebenenfalls noch eine Abschluss, Abschlussdiskussion durchführen, das hängt so ein bisschen davon ab, in welcher Variante man konkret den äh, Tree-Test macht, da kommen wir dann noch zu und abschließend muss man dann noch die ganzen Ergebnisse festhalten. Nach der ganzen Durchführung geht es nun natürlich darum, die erfassten Erfahrungen, Ergebnisse entsprechend aufzubereiten. Ergebnisse könnten hier zum Beispiel sein, welche Aufgaben wurden erledigt, welche Aufgaben wurden nicht erledigt, welche Aufgaben wurden vielleicht falsch erledigt, welche Aufgaben waren etwas ja, schwieriger, weil die Nutzerinnen und Nutzer sehr viel hin und her geklickt haben. Und diese ganzen Ergebnisse gilt es nun auszuwerten. Und dafür muss man die Ergebnisse mehrerer Sitzungen zunächst zusammenführen. Denn wir haben ja hoffentlich nicht nur eine Person rekrutiert, sondern wir haben mehrere Personen rekrutiert und die haben sich natürlich gegebenenfalls unterschiedlich verhalten. Und wenn wir mehrere Personen rekrutiert haben, müssen wir so ein bisschen gucken, wo sind denn gleichartige Probleme, die die Nutzerinnen und Nutzer haben. Hier können einem dann die Tools, wenn man das dann über die entsprechenden Tools macht, tatsächlich weiterhelfen, also Tree Testing Tools können relativ gut schon mal darstellen, was denn, wie passiert ist in den einzelnen Sessions und wo vielleicht auch Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten zwischen den äh, Nutzerinnen und Nutzern bei, bei den entsprechenden Aufgaben vorhanden waren. dann müssen wir genauer darauf achten, welche Aufgaben waren denn so die problematischeren oder welche Teilbäume wurden denn am schwierigsten irgendwie durchwandert in der Informationsarchitektur. Das heißt, manchmal korreliert das so ein bisschen, dass halt bei einer bestimmten Aufgabe ein bestimmter Teilbaum eigentlich benötigt wird, aber weil die Aufgabenstellung irgendwie nicht so richtig gut gelöst werden kann mit der Informationsarchitektur, sind auch die Teilbäume dementsprechend problematisch. Und dann muss man im nächsten Schritt natürlich die Informationsarchitektur anpassen, wenn man dann entsprechende Probleme gefunden hat. Und, um ganz sicher zu gehen, dass man dann die Probleme auch gelöst hat, erneut testen. Das heißt, hier haben wir wieder diesen typischen Zyklus, den wir im Usability Engineering eigentlich immer haben. Das heißt, wir machen etwas, wir evaluieren, korrigieren und testen dann nochmal erneut. Gut, so viel zum Thema des prinzipiellen Ablaufs. Jetzt möchte ich noch ein paar Dinge zu den Details sagen, denn gerade bei der Erstellung der Baumstruktur, vorhin habe ich schon so ein bisschen was angedeutet, gibt es einiges zu beachten, aber auch bei den Aufgabenstellungen, wie sie denn formuliert sein sollen und wie man sich vielleicht auch währenddessen verhält, gibt es einfach so ein paar Dinge, die man berücksichtigen sollte, auf die ich jetzt in den folgenden Folien noch eingehen möchte. Fangen wir an mit der Baumstruktur. Bei der Baumstruktur ist es wichtig, dass Sie den Fokus auf die globale Navigation legen. Wir möchten mit der Informationsarchitektur, die wir hier evaluieren, beziehungsweise mit dem Tree-Test herauskriegen, ob denn die globale Navigation, so wie wir sie bisher festgelegt haben, prinzipiell von den Nutzerinnen und Nutzern verstanden wird und auch nachvollzogen werden kann und für bestimmte Aufgaben eingesetzt werden kann. Das heißt, wir fokussieren uns erstmal genau darauf. Wir machen also nicht irgendwelche anderen Navigationsmöglichkeiten, zum Beispiel in einer Website. Eine ähm, Navigationsstruktur sollte generell breit und flach statt tief und schmal sein. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Baumstruktur, die wir dann hier evaluieren. Wir verwenden in dem Baum Linknamen statt der Überschriften von den einzelnen Inhalten. Denn, das ist ganz wichtig, das, was die Nutzerinnen und Nutzer hinterher zum Beispiel auf der Website sehen, sind ja auch die Linknamen. Ja, also wenn wir bestimmte Informationen irgendwo auf einer Seite haben und haben dort eine Überschrift, dann sehen die Nutzerinnen und Nutzer diese Überschrift erst dann, wenn sie diese Seite erreicht haben. Aber wir wollen ja sehen, ob sie auch den Weg dahin finden. Deswegen müssen wir die Begriffe wählen, die wir dann auch tatsächlich nehmen, um hinterher durch diesen Baum zu navigieren. Und das sind also dementsprechend die Namen der Links, die später auf der Website auftauchen sollen. Und das ist so ein kleiner Unterschied. Manchmal denkt man sich, das ist doch aber ganz logisch. Nee, das ist nicht immer ganz logisch, weil manchmal ein, äh, eine Linkbezeichnung auf eine Seite führt, wo diese Information enthalten ist, aber die Seite enthält vielleicht noch andere Informationen, und dementsprechend hat sie eine etwas andere Überschrift. So viel zu diesem leichten Unterschied. Es geht also darum, diese Links tatsächlich mit in die Baumstruktur aufzunehmen. Und es kann tatsächlich auch noch sein, dass Sie bestimmte Inhalte einfach mehrfach einsortieren müssen, zum Beispiel die FAQs, weil sie Ihnen von unterschiedlichen Stellen Ihrer Informationsarchitektur aus erreichbar sind. Gleichzeitig gilt es, und das hatte ich vorhin ja schon mal in dem Beispiel angesprochen, die Baumstruktur, die Sie erstellen, auszudünnen. Sie sollten keine Übersichtsseiten mit aufnehmen. Sie sollten nur Inhalte mit aufnehmen, die eine eigene Ansicht und Seite bekommen, Sie sollten auch keine Shortcuts, wie die vorhin bereits angesprochenen Suche, irgendwelche Direktlinks oder Footerlinks mit aufnehmen, weil die ja praktisch einen Direkteinstieg in die gesamte Informationsarchitektur darstellen würden. Und Sie sollten auch keine Hilfe oder sonstigen Kontaktieren Sie uns Inhalte mit aufnehmen. Jetzt ist noch mal so ein bisschen die Frage, was was bedeutet das eigentlich? Also gerade der Bereich mit keine Übersichtsseiten oder nur Inhalte, die eine eigene Seite bekommen, was bedeutet das eigentlich? Nun, es ist manchmal so, dass man auf äh, Webseiten oder auch ja innerhalb anderer Software so Übersichtsseiten hat, die noch mal zeigen, was ist denn noch wo? In welchem Bereich vielleicht zu finden? Und die wollen wir aber rauslassen, weil wir sie hoffentlich nicht zur Navigation benötigen sondern sie bieten uns letztendlich nur nochmal einen anderen Einstieg zum Beispiel in die gesamten Inhalte an. Was da recht bekannt ist, ist üblicherweise sowas wie eine Sitemap, wo sie nochmal die gesamte Informationsarchitektur einer ähm, Website dargestellt haben, aber die Sitemap selbst ist natürlich auch irgendwo über die Navigation erreichbar und äh, diese Navigation sollten sie aber, wenn möglich, nicht erlauben, zumindest nicht im Tree-Test, damit halt die Nutzerinnen und Nutzer hier auch nicht irgendwie es schaffen, einen Direkteinstieg zu finden. Gut, schauen wir uns noch mal ein bisschen an, was jetzt als nächstes mit den ja, Aufgaben zu beachten ist. Bei den Aufgaben ist es so, die Aufgaben sollten realistisch und spezifisch sein. Das heißt realistisch, sie sollten also etwas sein, was die Nutzerinnen und Nutzer vielleicht wirklich umtreibt, wenn sie mal auf der Website oder in der App oder wo auch immer landen und etwas damit machen wollen. Und spezifisch heißt, sie sollten auch letztendlich auf dieses Problem sich beziehen und nicht irgendwie generell formuliert sein. Und um jetzt Aufgaben entsprechend ja, ermitteln zu können, könnte man sich dann zum Beispiel an den Szenarien und den User Stories orientieren, die man vielleicht im Rahmen des Usability Engineerings erstellt hat. Aber es können natürlich auch ganz andere Sachen sein, die man da erstellt hat. Also irgendwas, was prinzipiell die typischen Aufgaben der Nutzerinnen und Nutzer ähm, ja, repräsentiert kann man hier als Grundlage nehmen. Wichtig ist, wenn Sie die ähm, Aufgaben spezifizieren, dass Sie auch eine entsprechende ja, Anzahl an Aufgaben brauchen. Das hängt nämlich so ein bisschen davon ab, wie viele ähm, Nutzergruppen Sie haben und wie viele Nutzerinnen und Nutzer Sie haben. Also die Anzahl die, der Aufgaben, die Sie je Nutzergruppe spezifizieren, kann prinzipiell beliebig sein. Das heißt, Sie können eine Nutzergruppe auch 500 Aufgaben erledigen lassen. Das Problem ist nur, Sie können nicht jedem Teilnehmenden 500 Aufgaben geben, denn sonst gibt es bestimmte Lerneffekte. Sie sollten also jedem Teilnehmenden nur maximal 10 Aufgaben machen lassen. Und das ist auch relativ einfach zu erklären. Wenn Sie halt diese Baumstruktur ein-, zweimal bereits aufgeklappt haben, dann kennen Sie ja schon, bestimmte Bereiche, Sie haben vielleicht auch schon mal aus Versehen in irgendeinen Bereich reingeklickt, der eigentlich erst für eine spätere Aufgabe relevant ist und so weiter. Und da ist es dann so, dass Sie natürlich irgendwann die Informationsarchitektur gelernt haben und das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Wir wollen nicht wissen, ob die Nutzerinnen und Nutzer eine gelernte Informationsarchitektur bedienen können, sondern ob sie die neue, also für sie hoffentlich noch neue Informationsarchitektur tatsächlich verstehen und diese bedienen können. Und deswegen ist eigentlich nach zehn Aufgaben ungefähr Pro Nutzerin und Nutzer Schluss. Das heißt, man sollte eben überlegen, wie viele ja, Aufgaben hat man denn tatsächlich. Denn wenn man dann eben, wenn man sagt, ich möchte jetzt aber in Summe 200 Aufgaben testen, ich darf aber nur maximal 10 pro Teilnehmende, dann brauchen Sie ja schon mal mindestens 20 Teilnehmende, um letztendlich alle Aufgaben nur einmal durchgespielt zu haben. Aber Sie müssen ja die Aufgaben auch mehrfach durchspielen, um sehen zu können, ob mehrere Teilnehmende letztendlich auch äh, zu dem als, ja, zu den gleichen Ergebnissen kommen würden oder die gleichen Probleme haben, um halt hinterher irgendetwas daraus schließen zu können. Das heißt, wenn Sie dann pro Aufgabe wiederum 10 Teilnehmende haben möchten, dann brauchen Sie in Summe schon mal 200 Teilnehmende, um für jede Aufgabe bei Ihren 200 Aufgaben auch wirklich 10 Durchläufe gehabt zu haben. Ja, das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Insgesamt brauchen Sie beim Tree-Test, je nach Anzahl der, wie ich es gerade gesagt habe, der Aufgaben und der Teilnehmenden, also mindestens 50 bis 100 Teilnehmende, wenn Sie mehrere Nutzergruppen testen wollen und dann innerhalb jeder Nutzergruppe auch nochmal entsprechend viele Nutzer haben wollen, die eine bestimmte Aufgabe durchführen, führen, dann brauchen Sie natürlich auch noch entsprechend mehr Teilnehmende. Und jetzt sehen Sie, da kommen wir natürlich zu relativ hohen Anzahlen. Wichtig ist, dass Sie wenn Sie die Aufgaben an die Teilnehmenden verteilen, die Aufgaben und auch die Unterbäume entsprechend randomisieren. Das heißt, es, wäre, es ist ganz wichtig, dass nicht alle Nutzerinnen und Nutzer, die eine bestimmte Aufgabe machen, wie sie zum Beispiel gleich als erste kriegen, sondern dass sie auch mal ähm, an anderer Stelle ist, also zum Beispiel als dritte, vierte oder fünfte Aufgabe. Genauso geht es für die Unterbäume. Sie sollten vielleicht auch mal die Reihenfolge ändern, denn auch hier die Reihenfolge kann gegebenenfalls zu bestimmten Effekten führen, die Sie ausschließen möchten. Das heißt, Sie würden dann zum Beispiel auf der Home-Seite mal den Warenkorb ganz oben stellen, dann mal wieder das, also den Bereich der Produkte oder dann mal den Bereich der Bestellungen, so dass Sie halt immer da das so ein bisschen anders haben, um sicherzustellen, dass hier die Reihenfolge prinzipiell erstmal keine Rolle spielt. Gut, was gibt es noch bei den Aufgaben zu berücksichtigen? Die Aufgaben sollten absolut eindeutig sein. Das heißt, die Nutzerinnen und Nutzer sollte eindeutig klar sein, was sie jetzt tun sollen. Wenn sie da Mehrdeutigkeiten haben, ist es natürlich schwierig, aus den Ergebnissen sinnvolle Dinge herauszulesen, weil es ja sein kann, dass eine Nutzerin oder ein Nutzer die Aufgabe so verstanden hat und eine andere Nutzerin ein anderer Nutzer hat die Aufgabe anders verstanden und dann würden sie sicherlich auch anders in der entsprechenden Informationsarchitektur navigieren und dann sind diese beiden Durchläufe gar nicht mehr miteinander vergleichbar. Die Aufgaben sollten informationsspezifisch sein, das heißt, sie sollten sich auf eine bestimmte Information fokussieren, sollten dabei aber nicht zu sehr diese Informationen benennen, sondern sie sollten sie, wenn möglich, immer noch so ein bisschen Umstre umschreiben, aber dabei trotzdem eindeutig bleiben. Aber es soll eben um eine ganz bestimmte Information gehen, die innerhalb der Informationsarchitektur herausgefunden werden soll. Die Aufgaben müssen klar verständlich sein. Das hat auch so ein bisschen was dann eben mit der Eindeutigkeit zu tun. Aber hier müssen wir dann eben auch darauf achten, dass wir zum Beispiel die Terminologie der Nutzerinnen und Nutzer entsprechend verwenden. Es sollte also so alles formuliert sein, dass die Nutzerinnen und Nutzer auch verstehen, wovon wir reden. Und deswegen ist es auch wichtig, vorher analysiert zu haben, was eigentlich die Nutzerinnen und Nutzer so typischerweise machen, was ihre Aufgaben sind. Denn nur dann kann man natürlich auch die Aufgaben, die wir jetzt hier spezifizieren, in dem Terminus spezifizieren, sodass die Nutzerinnen und Nutzer es auch letztendlich verstehen, was sie machen sollen. Die Aufgaben müssen zudem kurz und knapp gestaltet sein. Das ist natürlich auch wichtig, denn sonst verlieren sich die Nutzerinnen und Nutzer gegebenenfalls in der Komplexität der Aufgabe. Die Aufgaben müssen also einfach kurz und knapp sein, damit man sofort versteht, worum geht es eigentlich und damit man auch praktisch sofort loslegen kann. Die Aufgaben sollten keine Begriffe aus dem Baum wiederverwenden. Das ist ganz wichtig, weil wir sonst die Nutzerinnen und Nutzer gegebenenfalls vorprägen, bestimmte Begriffe aus dem Baum auch wieder zu suchen oder wieder zu erkennen und diese dann entsprechend zu nutzen. Das heißt, in der Aufgabenstellung sollte zum Beispiel nicht drin stehen, gucken Sie, ob Sie im Bereich Bestellungen irgendwie Reklamationen durchführen können. Denn schon hätten Sie jetzt auf das gerade eben angesprochene Beispiel bezogen, den Begriff Bestellung mit drin und die Nutzerinnen und Nutzer würden natürlich explizit auch nach diesem Bereich dann suchen. Sie sollten also dementsprechend die Zielinformationen ganz ohne Bezug zum Baum erfragen. Sie sollten also auch keine Hilfestellungen geben, wo unter Umständen im Baum sich das Ganze befindet. Das sind jetzt hier einige Aspekte, die es zu beachten gilt und das macht tatsächlich auch das Schreiben von solchen Aufgabenstellungen relativ schwer. Ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie solche Aufgabenstellungen dann irgendwann mal formulieren, dass Sie sich wirklich damit auseinandersetzen, was muss es hier jetzt eigentlich alles oder was gibt es hier letztendlich alles äh, zu beachten. Und wenn Sie eine Aufgabenstellung formuliert haben, dann durchaus nochmal durchgehen und gucken, habe ich alles, was jetzt hier nochmal auf der Folie steht, beachtet oder muss ich an irgendeiner Stelle nochmal nachjustieren. Manchmal hilft es auch tatsächlich, eine, eine, eine Probe durchzuführen. Das heißt, Sie bitten schon mal ein oder zwei Nutzerinnen und Nutzer, diese Aufgaben entsprechend durchzuführen, um zu sehen, passt das alles? Sind die Aufgaben kurz und knapp? Sind sie eindeutig? Ist das alles so verständlich? Und äh, führt das auch in die Richtungen, die ich mir vorstelle? Oder gibt es vielleicht auch Dinge, die ich falsch gemacht habe, wie dass ich eben bestimmte Begriffe verwendet habe, die eigentlich im Baum vorkommen, die ich dementsprechend nicht verwenden sollte? Gut. So viel also zum grundlegenden äh, Tree-Test, wie abläuft, was man bei den Aufgabenstellungen und den Bäumen beachten sollte. Es gibt noch ein paar Varianten, die man ausführen kann, auf die ich jetzt auf den folgenden Folien noch eingehen möchte. Eine erste Variante ist, dass Sie das Ganze online oder offline durchführen. Online heißt, Sie nehmen tatsächlich ein Tool, was dann hinterher die Baumstruktur zum Beispiel in Form einer Website oder in Form einer App darstellt... Und über diese Tools können Sie dann auch meistens relativ viele Nutzerinnen und Nutzer direkt ansprechen, weil Sie zum Beispiel nur den Link zu der Website zur Verfügung stellen müssen. Ja, die Tools erlauben dann eben auch die Aufgaben zu formulieren und erlauben Ihnen dann auch entsprechend eine gute Auswertung der ganzen Sache. Das Problem hierbei ist allerdings, dass Sie keinen direkten Kontakt zu den Nutzerinnen und Nutzern haben. Und wenn es irgendwelche Probleme gibt, ist es für Sie teilweise schwierig herauszukriegen, woran lag es denn jetzt? Ja, Dementsprechend ist es ähm, manchmal auch ganz gut, wenn man das Ganze offline durchführt. Das heißt tatsächlich, dass man daneben sitzt und die Nutzerinnen und Nutzer bei der Aufgabendurchführung beobachtet. Denn dann bekommt man manchmal bessere Eindrücke von den Problemen, die die Nutzerinnen und Nutzer haben. Ich würde auf jeden Fall einen Offline-Test für die besagten Vortests, die ich gerade angesprochen habe, empfehlen, weil Sie dann daneben sitzen können und direkt auch sehen können oder verstehen können, was da eigentlich passiert, welche Probleme die Nutzerinnen und Nutzer vielleicht allein mit ihrem test auch haben. Aber wenn Sie dann sich relativ sicher sind, dass der Tree-Test dann auch gut funktioniert, sollten Sie dann in den Bereich Online-Testing gehen, denn wir haben ja gerade auch gesehen, Sie brauchen jedenfalls eine sehr große Anzahl an Nutzerinnen und Nutzern, um wirklich valide Ergebnisse zu bekommen und das funktioniert natürlich über so ein Online-Tool viel besser, weil Sie 200 Personen zum Beispiel gar nicht zu sich einladen können, um dann mit Ihnen jeweils individuell die Aufgaben durchspielen zu können. Gut, welche Varianten gibt es an dieser Stelle noch? Sie können zum Beispiel einen partiellen Test durchführen, indem Sie gar nicht unbedingt die gesamte Informationsarchitektur auf einmal evaluieren, sondern nur einen bestimmten Teilbereich, weil die gesamte Informationsarchitektur vielleicht einfach zu komplex ist. So könnten Sie zum Beispiel einfach nur die Kategorisierung von Produkten, die Sie in Ihrem Online-Shop drin haben, evaluieren oder auch andere Teilbereiche, die ja an, in sich genommen immer so, ein, so einen abgeschlossenen Bereich in Ihrer gesamten Informationsarchitektur bilden. Und was Sie natürlich auch machen können, ist, Sie können vergleichende Tests machen. Das heißt, Sie würden zwei Varianten von Informationsarchitekturen mit den gleichen Aufgaben testen, aber nicht mit den gleichen Nutzerinnen und Nutzern. Das ist ganz wichtig. Aber auch hier ist es so, dass Sie dann eben Nutzerinnen, also entsprechend viele Nutzerinnen und Nutzer brauchen. Für jede Variante gleich viele Nutzerinnen und Nutzer, die dann eben auch entsprechend häufig die Aufgaben durchführen, um dann zu sehen, welche Informationsarchitektur funktioniert denn jetzt am besten. Gut. Und damit kommen wir zur Übung in diesem Video. In, diesem, in dieser Übung geht es darum, dass Sie dann selber mal einen Tree-Test für ein soziales Netzwerk konzipieren, zum Beispiel Instagram, Facebook oder Jodel. Wenn Sie sich vorher das Video zu Card-Sorting angesehen haben, dann können Sie hier die Ergebnisse des Card-Sortings entsprechend nachnutzen. Wenn nicht, nehmen Sie einfach eine ähm, existierende Website also ein, oder ein existierendes soziales Netzwerk und versuchen, mit Hilfe von dem, was Sie dort finden, dann einen Tree-Test durchzuführen. Dann erstellen Sie einen Navigationsbaum, der also der Informationsarchitektur entspricht, erstellen die Aufgaben zum Auffinden von bestimmten Informationen und dann möchte ich ganz gern von Ihnen wissen, welche Herausforderungen nehmen Sie denn dabei wahr. Wie funktioniert das denn tatsächlich mit dem Schreiben der Aufgabenstellung? Wie sicher fühlen Sie sich da? Gibt es vielleicht Probleme bei der Formulierung der Aufgabenstellungen oder gibt es auch Fragen? Das sind alles Dinge, die man dann entsprechend in einer Übung oder in einer Besprechung der Lösung besprechen kann, was ich auch gerne machen möchte. Bis dahin wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Spaß mit dieser Aufgabenstellung und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.